Hallo, meine YouTube-Abonnenten. Äh, eine neue Folge Minecraft Beta. Ich habe mich hier mal eingegraben, nur um mich zu schützen über die Nacht. Oh, Zombiefleisch. Oh, wo ist denn das Haus? Ja, genau. Wie ihr bestimmt gesehen habt, habe ich hier offscreen weitergebaut. Am Haus hier ein paar Kakteen hingebaut. Äh, vielleicht ist euch aufgefallen, dass hier unten und oben am Bildschirm Ränder sind. Die, das liegt daran, dass ich jetzt mit OBS ähm komisch aufnehmen muss, weil sonst funktioniert das nicht. Okay. hä? Was Ist denn das? Spiel auf Singleplayer. Hallo? Oh, das ist, äh, oh äh, hallo. Hä? Toll. Was machen Sie denn hier? Äh ich war gerade in meiner Welt spazieren und kam aus dieser Richtung und habe mir gerade diesen wunderbaren Setzling angeschaut, der ja aber so das, das ist aber meine Welt mit meinem Setzling. Das, das wusste ich nicht, es tut mir leid, also ich äh, äh, gehe dann mal wieder. Ja, ja, wenn dann, dann können sie mir hier schon ein bisschen helfen mit der Arbeit. <lacht> wir müssen nämlich ein paar Cobblestones abbauen. Oh, okay. okay. <lacht> ich ich bräuchte erst das zu essen. <lacht> Ach genau, Schafe töten, weil wir haben, wir haben noch kein Pet. Noch Ach ja, Pet genau. Also, liebe Leute, <lacht> das ist Werwolf. Der lustige Typ aus GTA und anderen Let's Plays mit mir. <lacht> so, okay. Was machen wir denn heute? Äh, weiß ich nicht genau. Essen kochen ja. wahrscheinlich erstmal. Ja, aber wir haben es noch nie Essen gehabt in diesem Let's Play. Ey, äh, das ist mir aufgefallen, als ich also das gesehen habe. Genau. <lacht> ähm, vielleicht sollten wir ja in eine Höhle gehen und da sterben. Oder vielleicht Eisen finden. Und dann können wir dir ein bisschen Ausrüstung craften. Ausrüstung craften, ja. Kraften. Das ist eine gute Idee. Jetzt lass mich erstmal noch ein paar Schafe finden, wenn ich welche finde. Oder die Chickens töten hier. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Kuh, Kuh. Hm. Lecker Kuhfleisch. Die droppen hier noch drei Fleisch, ne? Bei mir zwei. Ja, das ist Oder unterschiedlich. Zwei, ja. Unterschiedlich random random so ähm, wo bist du denn jetzt Äh, bisschen in die Wüste gelaufen Wüste gelaufen? auf der Suche nach essbarem in der Wüste der nice. <lacht> <lacht> mir knurrt der Magen aha da hast du dich mal eingebuddelt offenbar ach da hinten Aha. Ja, ich bin wieder in Richtung Haus unterwegs, mm -hmm. weil der Wüste wirklich nichts ist. Aber ich habe noch ein Schaf gefunden. Wirklich. Oh, ich krieg schon Schaden. Wir könnten ja Tintenfische essen. Mm. Ja, lecker. <lacht> <lacht> <lacht> okay, zwei Wohl habe ich schon. Yeah. yeah. So, ich leg jetzt mal die U... Äh, Leiche in den Ofen. Und du hast jetzt auch angefangen mit Pilzsuppe, ne? Ja, Pilzsuppe. Genau. Wenn wir Pilze finden sollten, dann wäre das ganz schön, wenn wir die sammeln würden und zu Essen verarbeiten würden. Weil äh, in diesem Let's Play äh, ist Essen wirklich wichtiger als Diamanten. Hm. Ich habe noch ein Schaf gefunden. Jetzt habe ich drei verschiedene Schafwolle. Yeah, jetzt können wir uns ein Bett machen. Hier ist noch genau. ein Schaf. Und noch mehr Eisen. Wow, jetzt brauchen wir noch zwei Schafe. Genau. Oder äh, eine Schere liegt im in der Chest im Haus. Da könnten wir gleich mehr Wolle getten. Getten, getten, ja. getten genau. Hier noch irgendwo Eisen ja, oder so? Ja, ich habe noch zwei Schafe. Nice. Ja, nice. Ja. Du solltest ich echt mal so ein verhalten. Resource Pack machen. So Sounds. Die guten alten Sounds. Ja. Schön. Ich habe sie vermisst. Alter, in meinem Zimmer hat's gerade fünf. 1000 äh, Grad Celsius, weil der PC läuft mit seinen 5 Milliarden Watt. Und Tür und Fenster sind zu und genau. Und heute hat es bei uns 35 Grad Celsius und das äh, ist irgendwie eine schlechte Kombination. Ich hatte heute bei Battlefield äh, 80 Grad an der Grafikkarte. Ja, nice. Und im Zimmer. Und im Zimmer habe ich <lacht> ungefähr 40 oder 50. Uh -huh. Das glaube ich dir. Oh. So, ich habe ein bisschen Essen. Willst du ein Steak? Ich will ein Steak. Steak. Ja. Steak. Bist du, Steak. Wo bist du denn überhaupt? Äh, weit, weiter weggelaufen. Ich komme gleich zurück. Ja, sorry, Mann. <lacht> das dauert etwas länger, fürchte weil ich nicht mehr sprinten kann. Da backt noch ein, ein Schaf ganz fröhlich äh, im Baum. Ich dachte schon, es backt im Backofen. Hahaha. <lacht> Voll, ja. <lacht> ich hab mich verlaufen. Oh nein! Ich werde verhungern. Ach nee. Oh nein! Würde ich zu Hause auch, ne? Ja, jetzt haben wir ja ein bisschen Essen. Also zwei. Ah, ich komme mit Full Speed. <lacht> Ach, ich könnte auch meinen Stream noch starten, ne? Das wäre auch keine schlechte Idee. Ach genau, du wolltest das doch streamen. Streamen, streamen. ja. Streamen. Genau. Aber wenn, wenn irgendwelche Kommentare kommen, dann muss ich die ja beantworten. Ja, das genau. Ist so geschickt in deiner Aufnahme. Ach, hier bist du. Warte kurz, stehen bleiben, stehen bleiben. So, hier. Boah, keine S-Geräusche. Nee, da, die awesome. gab es damals noch nicht. Ähm, ja, genau. Äh, wir sind hier auf der Minecraft Beta 181 Version. Auf der Server-Version, äh, die war extrem schwer zu finden im Internet, da das ja eigentlich nicht so erlaubt ist, äh, die, die Minecraft-Dateien zu... Oh, du, oh, wow, ach, chicken... Ähm, es ist eigentlich nicht erlaubt, die Java-Dateien so äh, zu äh, veröffentlichen im Internet, aber ich hab's gefunden, yeah! Ähm, ich komme jetzt gerade irgendwie nicht ganz mit. Erstens oh. brauche ich noch eine Wolle und zweitens, äh, warum yeah. hast du das jetzt so schön erklärt? Ja, damit ich irgendwas zum, zu erzählen habe und vielleicht will Ach, ja. Ich dachte, äh, du sagst das jetzt, weil ich meinen mein Stream gestartet habe und. Nee, nee nee. Aber noch gar nicht. <lacht> nee, nee, nee. Ich habe nee. mich gerade gewundert, warum fängt der jetzt schon an? Ich habe es gar nicht gestartet. <lacht> nee, das ist. Äh, vielleicht wollen ja einige meiner drei Zuseher auch ähm, mal auf der Beta 181 mit ihren Freunden spielen. Könnte dann ja du sein. Ich setze diesen illegalen Link ein. Äh, nee, das mache ich nicht. Die sollen das schön so. selbst suchen. So. Hast du gesagt, es gibt die Version? Es gibt die Version, gibt? Ja. eben, genau. Also, ich habe schon vier Chicken noch äh, gebraten. Yeah. Und ich starte jetzt Streaming und dann kannst du das Ganze nochmal erklären. Nee, dann erkläre ich gar nichts mehr. Deine Zuschauer ja. sind mir ja egal. Das schau. Yeah. So, äh, und damals war das, war das auch noch so, wenn du hier zwei Druckplatten hingesetzt hast für so eine Doppeltür, dann hat, dann hat das irgendwie rumgebuggt. Rum da ging doch das noch nicht so. Ja, zwei Betten, juhu. Endlich. Warte mal kurz. Okay, aber bevor wir uns in die Betten pflanzen, mache ich meinen Stream an, okay? Okay. Warte mal, ich muss meine Brille noch weg tun, die brauche ich nämlich gerade nicht. So, okay. Eins, zwei, drei und. Yeah. Äh, boah, das ist ein richtig gutes Streambild, was ich gerade habe, einfach nur schwarz. Moment, ich <lacht> muss da kurz noch umstellen. Das ist rassistisch, wenn ich <lacht> dich darauf hinweisen darf. Ja, schon haben wir ein Streambild. Yeah. Das, das ist mir ehrlich gesagt egal. <lacht> naja, okay, also Herzlich Willkommen im Stream, mit dabei ist der Lukas Beziehungsweise eher andersrum, ich bin beim Lukas dabei In seiner Minecraft Beta 1.8.1 äh, äh, Let's play. Haben sogar den Server gefunden yeah. Und jetzt sind wir ganz ganz happy am Spiel Juhu Ich hab gemerkt, du läckst ein bisschen. Die Firewall hat ihr Netzwerk erkannt. Das heißt, ich hatte gerade ein Netzwerk äh, Absturz. Cool. Ja, aber ja, du bist super. ja noch ich hier. Ich das wieder an. ja. <lacht> ja, ja. warte mal ganz kurz. Online-Zähler sagt aber erst eins. okay. Das ist okay. Das ist noch im Rahmen. Jetzt Netzwerktechnik im Minecraft Beta Let's Play. <lacht> Hier werdet ja. ihr zum, zum Fachinformatiker ausgebildet. Genau. Wie löst Kannst ihr eure... Oder, oder, oder, oder ach ja, warte kurz. Ich muss, die, die Endermans haben noch die, die Zombie-Sounds. LOL. So, warte kurz, das warte kurz. Das weiß ich gar nicht mehr. Ach, Tür. Hallo. Au! Zombie, scheiße, fuck, lol. Oh, Zombie, oh, oh, oh, oh, scheiße, fuck. <lacht> Idiot. <lacht> ich kann... Da liegt jetzt ein, ein, ein Fleisch auf dem Boden, das kann ich nicht aufnehmen. Das hängt halb in der Wand drin, oder so. Ach komm, Goll, was ist denn jetzt los? Drin. Ja, ja, das, das war damals noch so, um, um ein bisschen Action einzufügen. Was ja, aber irgendwie mega genau. scheiße ist. Ich glaube, man darf die Betten nicht so nah an der Wand bauen, aber ist jetzt egal. Vielleicht schaffen wir es noch durch die Nacht. Ach oh schon. komm schon, Junge. Ah, Und ein Skelett. Skelett. Ja, locker easy. Warte mal kurz. Wir bauen jetzt die Betten mitten in den, in, in den Zimmer rein. Ja. In den Zimmer rein? Genau, hier. Hm, okay. Perfekt. <lacht> Ach komm, jetzt aber, was ist denn jetzt hier ich los? Ich bin nämlich im Zombie. Das dauert nur also, bei mir etwas länger. Ja, ist ja egal, solange du Spaß daran hast, so. <lacht> ja, voll. <lacht> ich glaube, das wird nichts. So, jetzt, endlich. Awesome. Boah. Yeah. So. Äh, magst du mir... Nee. Ja, es passt schon. Ich möchte mein Essen wieder haben. Das finde oh. ich jetzt Oh, du möchtest mein Essen wieder haben. Soll ich essen? Wir haben jetzt eh nicht so viel. Warte, hier. Bei mir liegt da gar nichts mehr. Wie viele äh, Chicken hast du noch? Sechs. Mhm. Dann gib mir mal ein bisschen los, bitte. Danke schön wir sollten irgendwie so, auf so ein so Mining Adventure gehen, aber du, du kannst, ich mach dir mal kurz eine Pickaxe. Tools machen. Ja, du, ich gebe dir Eisen. Oder hast du Eisen. schon awesome. Eisen? Ja. Yeah. Haben du, aber bloß 15. Ich brauche noch ein bisschen Holz. Der Sticks habe ich dir zugeworfen, zwei. Also für, für ein Tool. Für ein Tool. Ja, Holz haben wir irgendwie auch nicht mehr so viel. Da ist noch ein bisschen was. Lost your side. Also ich mach mir erstmal eine Eisenpick. Und dann macht er eine Eisenhoe und dann noch eine und dann ist das Eisen weg. Genau. Eisenhoe, genau. Perfekt. Ich mach mir ein Steinschwert, um richtig zu sparen. Und noch ein Steinschwert, um zwei Steinschwerter zu haben. Dann bin ich dir gegenüber im Vorteil, weil du hast nur ein Eisenschwert. Ich hab ein, Stein, ein, ein kaputtes Steinschwert. Achso, okay. Hat hier noch ein bisschen Holz. Und dann mache ich mir auch noch gleich ein Steinschwert. aus Stein. ich dir eins mitmachen gerade? Ne, passt schon. Okay. Gut, dass man gleichzeitig darauf zugreifen kann, gell? ja. Das wäre ja. recht ätzend. Mhm. So, ich muss jetzt dann mal ganz kurz, ich bin auch so schlau, ey. Warum mache ich gleich zwei von diesen Schaufeln? Boah, aber tut mir der Arm weh von den winzigen Bewegungen mit der Maus machen. <lacht> Kann ich verstehen, ja. So, aber nachdem du dein, deine Tools gecraftet hast, würde ich sagen, wir ja, ich verabschieden absolut. uns äh, von euch und äh, begrüßen euch herzlichst dann danach später irgendwann in so 5000 Wochen für der nächsten Folge Minecraft Islands. Hast du noch was zu sagen? Really? Jetzt schon? Jetzt schon, ja natürlich, jetzt ich schon. Ich will noch nicht. Mann. Ja, die Zuschauer, äh, die Zuschauer wollen auch doch nicht gehen, aber sie müssen jetzt einfach. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.